Herzlich willkommen, mein Name ist Ingrid Detloff und mit dieser PowerPoint-Präsentation möchte ich Ihnen den Einstieg in HiChat erleichtern. Kurze Audiokommentare ergänzen die auf den Folien gezeigten Inhalte. Überlegen Sie bitte einen Moment, wie Sie Ihre Vorkenntnisse einschätzen würden. Meine Zielgruppe sind Anfänger, das heißt, wenn Sie sich schon recht gut auskennen oder sogar Hi chat profi sind, benötigen Sie die folgenden Inhalte nicht. Im Vortrag werde ich kurz etwas zu Einsatzmöglichkeiten sagen, ehe ich dann anhand von Screenshots den Anmeldevorgang nebst Startseite zeige. Danach geht es kurz um Profileinstellungen und Schwerpunkt des Vortrags wird dann sein, welche Arten von Chat es gibt. Aus Datenschutzgründen zeige ich Ihnen angepasste Screenshots und nicht das Live-System als Screen-Recording. Probieren Sie die gezeigten Inhalte parallel doch gleich in HiChat aus. Zunächst zu den Einsatzmöglichkeiten. Bei HiChat handelt es sich um einen neuen universitären Sofortnachrichtendienst, der vom Urz betreut wird. Es wird in der nächsten Zeit noch zu Änderungen in der Konfiguration kommen. Sie können entweder Einzelchats durchführen, dann sind auch Audio- und Videoverbindungen möglich, oder Gruppenchats, die technisch auf Textnachrichten und Datei-Uploads begrenzt sind. Wichtig, alle Textnachrichten bleiben erhalten, das heißt einerseits kann man sie auch zeitversetzt lesen und andererseits kann man zurückblättern, um sich Diskussionsverläufe noch einmal anzuschauen. Die Szenarien sind vielfältig und reichen von Smalltalk, einfach um im Austausch zu bleiben, über selbstorganisierte Gruppenarbeiten bis hin zu formaleren Settings im Kontext von Sprechstunden und Lehrveranstaltungen. Zum Anmelden rufen Sie in einem Webbrowser einfach die oben angegebene Adresse auf. Sie können alternativ auch eine App nutzen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf den Seiten des Orts. Sie benötigen eine gültige Uni-ID der Universität Heidelberg und Ihr zur Uni-ID gehörendes persönliches Passwort. Die Nutzung ist für Doktorandinnen, Mitarbeiterinnen, Lehrbeauftragte und Studierende möglich. Wenn Sie möchten, können Sie gleich beim Login die Sprache von Deutsch auf eine andere Sprache umstellen. Wir haben eine lange Liste von möglichen Sprachen. Oder Sie stellen die Sprache dann erst später um. Auf dieser Musterseite sehen Sie schematisch die high oberfläche wie sie bereits in Benutzung aussehen könnte. Der Aufbau ist zweispaltig. Links sehen Sie Ihre Kontakte und Räume, rechts chronologisch die jeweiligen Inhalte. Die Angaben links sind fingiert, der Chatverlauf rechts ist echt. Ganz unten ist das Feld, um Textnachrichten zu schreiben oder rechts per Symbol einen Audio- oder Videoanruf im Einzelchat zu initiieren. Oben rechts gibt es weitere Symbole, auf die drei Symbole für Einstellungen, Mitglieder und Dateien werde ich im Laufe des Vortrags eingehen. Werfen Sie, wenn Sie neu in hi sind, gleich zu Beginn einen Blick in Ihre hi einstellungen insbesondere die Benachrichtigungseinstellungen. Auf den nächsten beiden Folien erfahren Sie weitere Details. Wenn Sie Ihr standardmäßiges Buchstaben-Personen-Icon gegen ein Foto austauschen möchten, können Sie dies über den Menüpunkt Allgemein tun. In der Liste der dortigen Einstellungen finden Sie auch ein Dropdown-Menü vor, um die Sprache für die high oberfläche von Deutsch auf eine andere Sprache umzustellen. Bei den Benachrichtigungen können Sie zum Beispiel Desktop-Benachrichtigungen aktivieren. Sie sehen hier auch, welche Geräte bereits verbunden sind. In meinem Fall sind dies ein iPhone und ein iPad, weil ich dort die entsprechende App installiert und konfiguriert habe. HiChat unterscheidet die Bereiche Direktnachrichten und Räume. Kurz gesagt handelt es sich bei Direktnachrichten um jeweilige Einzelchats mit einer anderen Person. Davon können Sie beliebig viele anlegen und bei Räumen geht es um Gruppenchats mit mehr als zwei Personen. Das Verfahren ist so, dass Sie die gewünschten Personen im Uni internen Verzeichnis suchen und einladen. Oder umgekehrt, Sie werden zu Einzelchats oder Räumen eingeladen. Handelt es sich um einen etwas formaleren Kontext wie eine Lehrveranstaltung, werden in der Regel Lehrende die Räume oder die Art der Kontaktaufnahme festlegen. Der Menüpunkt Favoriten erscheint erst, wenn Sie mindestens einen vorhandenen Einzelchat oder Raum als Favorit gekennzeichnet haben. Wir beginnen mit dem Einzelchat. Über Klick auf das Pluszeichen hinter Direktnachrichten erhalten Sie diesen Bildschirm. Geben Sie in HiChat den Nachnamen der gesuchten Person ein und gegebenenfalls dahinter, nach einem Kommoda Leerzeichen, den ersten Vornamen. Hier sehen wir ein Suchergebnis. Um den Einzelchat einzurichten, muss man nun unten bei Vorschläge den Namen anklicken, der daraufhin in der technisch benötigten Form in die obige Zeile übertragen wird. Zum Abschließen auf Losklicken. Hier sehen wir, dass die Einladung akzeptiert wurde und die Person K den Einzelchat betreten hat. Bei jeder Aktivität wird ein Zeitstempel gesetzt, sodass man chronologisch sortiert sehen kann, wann sich etwas verändert hat. Probieren Sie HiChat aus, indem Sie einfach mal einen kurzen Text schreiben und abschicken. Sie können auch bei Ihren eigenen Nachrichten per Mouse Over die Zusatzoptionen bei einer geposteten Nachricht sehen. Das Smiley-Symbol steht für Reaktion hinzufügen und der nach links gewandte Pfeil für Antworten auf eine konkrete Nachricht. Mit dem Stiftsymbol könnten Sie Ihren eigenen Text noch ändern, er erhält dann allerdings den sichtbaren Zusatz bearbeitet. Über das Drei-Punkte-Menü könnten Sie unter anderem Ihre Nachricht auch wieder löschen. Gelöschte Nachrichten werden nicht ganz unsichtbar, sondern durch einen gestreiften Balken gekennzeichnet. Ein Screenshot dazu folgt später. Auf dieser Folie sehen Sie kleine Ausschnitte aus Chats, Beiträge sind farblich, immer einem Namen und Icon zugeordnet, das heißt, es gibt keine anonymen Posts. Auch die Information über Sprachanrufe wird gelockt, inklusive Uhrzeit, wenn Sie im echten System dann per mouse auf den einzelnen Eintrag gehen. Während eines Sprachanrufs können Sie parallel auch Textnachrichten schreiben. Wenn innerhalb der Textnachrichten URLs genannt werden, gibt es die Möglichkeit, für sich selber oder alle Mitglieder eines Raumes eine URL-Vorschau zu aktivieren. Im Beispiel ist die URL-Vorschau aktiv, sodass hinter der URL liegende Inhalte angezeigt werden. Die Einstellungen dazu finden Sie über das Drei-Punkte-Menü hinter einem Namen oder Raum und dann Einstellungen allgemein. Man sollte nach Möglichkeit darauf verzichten, Nachrichten wieder zu löschen. Technisch gibt es diese Möglichkeit, wenn man per Mouse-Over die gewünschte Nachricht ansteuert, das drei punkte menü anklickt und Entfernen wählt. Wenn Sie per Direktnachrichten bereits in Kontakt mit einer Person stehen, können Sie nicht nur Textnachrichten austauschen, sondern auch einen Sprach- oder Videoanruf durchführen. Dazu einfach das jeweilige Symbol anklicken und anschließend im Webbrowser die Berechtigungen erteilen. Natürlich benötigen Sie dazu ein Mikrofon und im Falle von Videoanrufen eine Webcam. Ich empfehle ein Headset zu verwenden, um Störgeräusche zu vermeiden und eine möglichst gute Sprachqualität zu erreichen. Wenn Sie sich mit mehr als einer Person gemeinsam austauschen wollen, müssen Sie statt Direktnachrichten die Funktionalität Raum verwenden. Vergeben Sie zunächst einen Raumnamen. Diese Bezeichnung ist später oben in der Mitte stets über dem Chatverlauf zu sehen. Die Option öffentlich geht hier übrigens nicht. Die Raumeinstellungen können Sie entweder über das Drei-Punkte-Menü in der linken Spalte neben dem Raumnamen aufrufen oder, wie hier gezeigt, über die Menüleiste rechts oben. HiChat ist momentan so konfiguriert, dass Räume nur auf Einladung betreten werden können. Das Orts hat bereits in Aussicht gestellt, dass nach Updates noch andere Optionen angeboten werden können. Bezüglich Chat können Sie hier zum Beispiel in der Rubrik Sicherheit und Datenschutz umstellen auf nur Mitglieder ab dem Zeitpunkt, an dem Sie beigetreten sind. In der darunterliegenden Rubrik Rollen und Berechtigungen könnten Sie weitere Rechte von Raummitgliedern ändern. Jederzeit können Sie rechts oben über das personen die Liste der Mitglieder sehen. Über diesen Menüpunkt können auch Einladungen versendet werden. Die Person, die den Raum ursprünglich angelegt hat, hat die Rolle Administrator. Standardmäßig kann jeder im Raum weitere Personen einladen. Sie können dies aber ändern über die Raumeinstellungen und den Menüpunkt Rollen und Berechtigungen. Über Textnachrichten habe ich schon im Kontext der high shape variante Direktnachrichten berichtet. Das funktioniert in den Räumen genauso, daher will ich es jetzt nicht weiter erwähnen. Eine Möglichkeit, die vielleicht gerade für Räume interessant wäre, sind Datei Uploads, weil man hier gleich einer ganzen Gruppe eine Datei zur Verfügung stellen kann. Einfach das Büroklammer-Icon anklicken und die Datei hochladen. Im Chatverlauf Beispiel sehen Sie drei kurz hintereinander hochgeladene Dateien. Interessant, um den Überblick zu behalten, ist das Icon Dateien rechts oben, mit dem man sich eine dritte Spalte einblenden kann, in der übersichtlich die in diesem Raum hochgeladenen Dateien angezeigt werden und auch per Klick heruntergeladen werden können. Wenn Sie Ihren ersten Favoriten anlegen, also entweder einen Kontakt oder Raum als Favorit kennzeichnen, entsteht ein neuer Menüeintrag favoriten oberhalb von Direktnachrichten. Sie können auf beliebigen Mobilgeräten die App Riot EM installieren und konfigurieren. Auf den Uhrzeiten gibt es entsprechende Hinweise dazu. Nützlich ist, dass Sie so auch unterwegs über Neuigkeiten informiert werden. Im Webbrowser erfolgt die jeweilige Abmeldung über Klick auf Ihren Namen und Auswahl von Abmelden bei der mobilen App werden Sie in der Regel immer angemeldet bleiben. HiChat lebt natürlich vom Ausprobieren und echten Anwenden. Damit Sie im Kontext einer Lehrveranstaltung etwas Sicherheit haben im Umgang mit der Software, empfehle ich Ihnen einerseits mit gut bekannten Personen den Dienst über Direktnachrichten auszuprobieren und andererseits sich einen neuen Raum mit beliebigen Namen anzulegen, den Sie nur für Tests nutzen. Also niemanden einladen. Für echte Anwendungen legen Sie dann einfach ein oder mehrere weitere Räume an und laden die gewünschten Personen ein. Vielen Dank und nun viel Spaß und Erfolg beim Ausprobieren. Bei Rückfragen können Sie sich gerne an das E-Learning Center wenden.